Eine tolle Sache, die Steuerung per App. Funktioniert übrigens von zu Hause oder von unterwegs. Aber damit noch nicht genug. Wussten Sie, dass die Firma Amayco die einzige ist, die die Aufstockung der integrierten Features ermöglicht? Dazu schauen wir in das Innenleben des Produkts. Übrigens, sind Sie Allergiker? Durch das Verarbeiten eines modernen Filtersystems ist es besonders für Allergiker geeignet und sorgt für ein Rundum Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden. Hier sehen Sie den hocheffizienten und antimikrobiellen Enthalpiewärmetauscher. Durch seine Membran kann die oft sehr geringe Luftfeuchte in Räumen, zum Beispiel in den Wintermonaten, erhöht werden. Das EPP Material ist nicht nur wärmedämmend, sondern auch einfach zu reinigen.